Welche Kissenform ihr wählen sollt, hängt von zwei Dingen ab. Erstens vom Härtegrad eurer Matratze. Je härter eure Matratze, desto weniger tief sinkt ihr ein und desto höher sollte euer Kissen sein. Auch wer breite Schultern hat, sollte eher ein hohes Kissen wählen. Und zweitens von der Schlafposition, in der er vorwiegend liegt. Für Seitenschläfer empfehlen wir das Kissen Gyanfa. Durch den Nackenbogen kommt ihr hier besonders tief ins Kissen rein und können die ergonomische Nackenwelle an der Stelle positionieren, wo sie den Kopf perfekt abstützt. Für Rückenschläfer empfehlen wir das Kissen Matar, denn hier wäre der tiefe Nackenbogen nicht ideal, sondern es braucht einen leichten Schulterbogen. Die Nackenwelle hält dann die Wirbelsäule speziell am Kopf gerade. Da Bauchschläfer ein flaches Kissen brauchen, empfehlen wir hier unser Kissen Necker. Und für Seiten- und Seitenkippschläfer ist das Kissen ackerma zu empfehlen, da wir hier einen schön ausgesparten Atembereich haben und ausreichend Platz für die Positionierung der Arme. Für Allrounder, also Personen, die ihre Schlafposition häufig in der Nacht wechseln, empfehlen wir die klassischen Kissenformen des Hadar oder aber das Kissen Isa mit seiner speziellen Kopfkuhle. Und zum Schluss noch ein kleiner Tipp für alle die, die ihr Lieblingskissen mit auf Reisen nehmen wollen. Durch einen einfachen Kompressionsbeutel kann man unsere Kissen in ein handliches Format bringen und so bequem im Reisegepäck mit sich führen, damit ihr immer so gut schlaft wie zu Hause.